Viele Menschen verlieren im Laufe ihres Lebens einen Zahn oder mehrere Zähne und benötigen Zahnersatz. Eine Implantation ist hierfür die optimale Lösung. Ein Implantat wird anstelle der Zahnwurzel im Kiefer eingepflanzt und verwächst dort mit dem Kieferknochen. Einmal festgewachsen ist das Implantat ein Pfeiler, auf dem entweder ein neuer Zahn befestigt oder an dem eine Brücke bis hin zur kompletten Prothese verankert werden kann. Bereits seit 1972 werden in der Praxis Dr. Merck und Partner Implantationen durchgeführt. Wir arbeiten seit über zehn Jahren mit der 3D-navigierten Implantologie, das heißt wir machen vor dem Eingriff eine detaillierte 3D-Aufnahme des gesamten Kiefers, um wichtige Informationen über den Verlauf von Nerven, anderen gefährdeten Strukturen und über die Knochenqualität zu bekommen. So klären wir auch, ob Knochen aufgebaut werden muss.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 denn wir wissen vorher genau, an welchen Stellen die Implantate gesetzt werden. Durch die feste Verbindung von Zahnimplantat mit Kieferknochen in Verbindung mit hochwertigem Zahnersatz haben die Patienten weiterhin das Gefühl, ihre eigenen Zähne im Mund zu haben.